50, 40, 30, 20, 100, 50, 50, 100, 50, 50, 50, 50, 50, 40, 30, 20, 10. Jo Leute, was geht wieder? Hier zu mir im kleinen Video. Naja, ne, ich bin gerade ein bisschen krank. Aber, äh, ja, äh, bald kommt ein Video online, verpasst es nicht. Ich wollte eine kleine Ansage machen, und zwar sehen wir ja, ich habe hier schon äh, 72 Abonnenten. Und ich wollte als 100-Abonnenten-Special, also wenn wir irgendwann die 100 Abonnenten erreichen, dass ich alle Kommentare, die ich jemals bekommen habe, vorlese, also wirklich komplett alle. Und damit äh, ihr vielleicht auch in diesem 100-Abonnenten-Special vorkommt, schreibt auch gerne einen Kommentar, damit ich ihn dann, wenn ich 100 Abonnenten habe, im Video vorlesen kann. Also schreibt, also egal unter welchem, ich werde einfach unter jedes Video gucken. Schreibt unter äh, jegliches, also schreibt unter jedes Video irgendwie einen Kommentar. also also, ne, ihr versteht, was ich meine, schreibt einfach einen Kommentar äh, in, unter irgendein Video und ich werde das dann vorlesen. Ja, mehr wollte ich eigentlich auch nie sagen. Na ne, dann, ciao!